Auf dieser Seite von Düberdorf ist das Zwickareal entstanden. Viele Genossenschaftswohnungen mit vielen Kindern. Hinter mir werden auch demnächst Hochhäuser sein mit auch vielen Kindern. Keiner hat gedacht, eine Schule auszubauen, obwohl die Wiese da eine Zone ist für öffentliche Bauten Das möchte ich ändern.